Qualität bleibt bestehen, wenn der Preis längst vergessen ist. Das ist ein Zitat von Jordan Selfridge, ein amerikanischer Kaufmann. Oder, wer billig kauft, kauft teuer. Imfraudreizungen müssen billig sein, hohe Wattzahlen haben und sofort lieferbar sein. Was kommt dann danach? Meistens die Enttäuschung. Oder die Erleuchtung, weil man feststellt, dass das Material aus Plastik ist, die mechanische Festigkeit ein Krampf, gering, es wackelt wie ein Schwalbenschwanz, die elektrische Sicherheit hundsmiserabel und natürlich ein Prüfsiegel drauf ist mit TÜV CE und GS und weiß Gott was alle. Und das ist natürlich am häufigsten bei den billigsten Paneelen. Die oberste Oberfläche entscheidet, welche Strahlungswärme rausgeht, wie die Strahlungsstärke ist. Mineralische Oberfläche wie Pulverbeschichtung, Glas, Keramik strahlen sehr gut. Wichtig ist, dass bei diesen Plastikpanelen mit Bild im Innern die erzeugte Wärme nicht abfließen kann und deshalb die Oberfläche sich meistens braun verfärbt. Wir haben Beweise dafür, dass die eingebauten thermischen Sicherungen oft nicht funktionieren und so heiß werden, dass die Heizfolie angeschmolzen wird. Es gibt Infrarotheizungen, die keinen Schutzleiter haben. Da kann man hingehen und den Stecker, egal in welche Richtung man reinsteckt, in einer bestimmten Position, wenn man da auf die Oberfläche greift, merkt man, dass es leicht kribbelt. Also natürlich eine hervorragende Prüfung, ob das Panel eingeschaltet ist. Bei einigen Paneltypen haben wir festgestellt, dass die Litze vom Anschlusskabel und vom inneren Kabel, von der Heizleitung, einfach nur verdrillt ist und mit dem Plastikband verwickelt. Die verdrillte Verbindung löst sich dann mit der Zeit und dann, weil es Litzen sind, werden die immer heißer, weil der Übergang immer kleiner wird wird das heiß und irgendwann glüht sogar die Plastikoberfläche von diesem kleinen Kästchen, das da drauf ist. Das Schlimme ist, das wird durch Baufirmen und Elektriker eingebaut. Und ich finde das sehr tragisch, weil damit hohe Brandgefahren eingebaut werden. Nach dem Bericht, den wir da im österreichischen Fernsehen hatten, da kam die Nachricht rein von jemandem, dass bei ihm das sein Haus bereits nachweislich abgebrannt ist durch diese Billigspaneele. Nun zur Übersicht von hochwertigem Paneelen. Generell unterscheiden sich Paneele in Glas, Keramik und Metallkörper mit spezieller Beschichtung für eine perfekte Wärmestrahlung. Sehr gute Paneele haben sogar eine ganz dicke Dämmung drin. Die sind also nicht dünn, sondern sehr dick und zwar deshalb, damit der Wärmeabfluss nach hinten gedämmt wird, dass sie hinten nicht so warm werden. Das ist ganz enorm wichtig, wenn man die Dinger an die Decke baut. Es gibt natürlich auch Paneele, die nach vorne und nach hinten strahlen. Diese Paneele haben den Vorteil, dass man mit der halben Paneelgröße die vergleichbare Wärme in den Raum bringt. Warum? Weil die nach hinten etwas Abstand haben zur Wand und da ein kleiner Kamin entstehen kann und da etwas Konvektionswärme erzeugt wird, die dann in den Raum zusätzlich zur Wärmestrahlung nach vorne geht. Die Position dieser Paneele muss natürlich genau geplant werden, damit wirklich keine Wärmeverluste entstehen. Und zu guter Letzt gibt es auch Paneele mit eingebautem Thermostaten, die die Oberflächentemperatur, nicht die Raumtemperatur, sondern die Oberflächentemperatur messen und die Oberflächentemperatur am Panel regeln. Das hat den Vorteil, dass man das Panel sehr nahe zu sich dazu stellen kann und zum Beispiel auf 45 Grad irgendwo einstellen kann. Das ist natürlich sehr kostensparend, weil ich dann nicht den ganzen Raum erwärmen muss, sondern einfach nur die nächste Umgebung um mich herum recht warm habe. So, nun hoffe ich, ich konnte Sie etwas in die Welt der Infrarotpaneele einführen. Seien Sie getrost. Es gibt noch viele Faktoren, die wichtig sind, um ein wirklich gutes Panel zu beurteilen. Aber ich freue mich auf Ihren Kontakt. Bis dahin, alles Gute.